Come on boy. Come on boy. Boy. No. no, no, no, no, no, no, no, no, no. Weiter, weiter, weiter. Ja, stehen bleiben. Noch weiter, weiter, weiter, weiter. Moin moin und willkommen zu einer neuen Folge Skybounds. Ja, wir befinden uns jetzt schon auf dem Markt. Oh, die chargen hier gerade einen Boss. Boss Egg, okay. Ich habe mir jetzt einen Namen ausgesucht. Und zwar von dem guten Enrique, oder warte mal. Enrico Barz. Der hat nämlich einen Namen vorgeschlagen: I Love Your Blood. Und ich fand den Namen echt mega nice, deshalb werde ich mein Schwert jetzt auch so nennen. Doch wir ändern, glaube ich, noch die Farbe. Das sieht so ein bisschen ungefährlich aus, die Farbe. Ich glaube, hier konnte man Farben kaufen. Ich glaube ein dunkelrot etwa raufklicken glaube ich ja da fresh aus. Sehr nice, sehr nice. Sind wir auf der Insel? Ich kann euch ja mal zeigen, was so neu gemacht wurde jetzt schon. Also hier hinten wurden ein paar Shops gebaut so. Ja, okay, warum sind die jetzt wieder Default? Ich habe den Skin eigentlich schon geändert gehabt, ja. Hä? Naja, muss man nicht verstehen. Hier oben sind schon ein paar Leute. Ja könnt ihr auch noch gerne hingehangen werden, wenn ihr wollt, dass ich euch da hinhänge. Könnt ihr mir Bescheid sagen, entweder köpfe ich euch oder ihr habt schon den Kopf. Dann kann ich den da hinhängen. Ah, hier, genau. Hier ist ein Geschenk von Zombie, also Elias. Echt danke an dich. Ich weiß echt nicht, was diese Forge... Boah, das ist gut. Nice, danke Zombie. Danke, danke. Aber wir haben noch was anderes vor. Was ganz anderes. Gehen nach vorne hier. Ich werde mir gleich diesen OP-Apfel reinzwirbeln. Weil ich nämlich einen Sharp bekommen habe vom guten Jan. Mal schauen ob ich den anlocken werde. Wäre auf jeden Fall nice. Ich werde jetzt erstmal hier die Bottles mir gönnen dann werde ich jetzt hier ein Savage, ich hatte doch hier noch Savage, ja, Savage Weekly. Komm, schade, jetzt nochmal. Kriegen wir gleich zwei. Was? Nein! 20 Stunden abgelaufen. RIP leben. RIP, einfach nur RIP. Okay, dann machen wir jetzt erstmal die ganzen Runen und so auf. Zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack. Oh, wow, oh, oh. ja, Und ist was dabei? Ein Enderbow habe ich bekommen. Nice. ein Skydrop kann man auch immer gut gebrauchen. Und Dispels. Sehr, sehr nice. Nehme ich gerne. Dann noch die beiden. Ich mache kurz den Chat aus. Okay, was ist das hier? Da ja, kann man auch eigentlich. Kann man gut gebrauchen. Die werde ich jetzt erstmal nicht aufmachen. Auch oh, nicht. Nee. So, mystic Kimmer werde ich aufmachen, auf jeden Fall. Bury Treasure. Aber da gibt es glaube ich echt nichts Gutes bei. Da wird nichts Gutes bei rauskommen. Da gibt es leider nicht mehr so krasse Sachen. Ja, was soll ich damit machen? Engine Crate, okay. Hau ich die Sachen hier rein. Name Fragment wollte ich jetzt auch nicht unbedingt aufmachen. Änder noch kurz mein Texture Pack. So, ja, dann haben wir jetzt das Texture Pack drin. Okay, ich hoffe, jetzt geht es heute mal ein bisschen flotter. Als letzte Mal, weil letztes Mal, ja, jetzt hänge ich wieder. Seht ihr, das ist immer so, wenn man so, keine Ahnung. Oh, ich sehe nichts. Okay, hier, hier, hier, komm. komm. Komm, komm, komm, komm, Kann doch nicht sein. Komm. Komm. Äh, so. Nee, nee, nee, nee, das hier nicht. Das hier nicht. Oh, komm, komm, komm, komm. Wo denn? Seht ihr was? Oh, ich sehe nichts, Mann. Könnt ihr was sehen? Ich sehe gar nichts. Ah rip. Egal, jetzt werde ich auf jeden Fall den Chart öffnen, so jetzt geht es darum den Chart zu öffnen, schauen ob ich den Unlocken, Unlocken würde, es sind leider nur 20% Boost drauf, aber ich werde jetzt einfach den OP veressen. und das öffnen, komm, don't look at the floor, okay, come on, come on boy, come on boy, boy. No, no, no, no, no, no, no, no, no, weiter, weiter, weiter. Ja, stehen bleiben. Noch weiter, weiter, weiter, weiter. Noch weiter. Ja, unlock. Nice, Junge. Ich hab's einfach unlocked. GG, Leute. GG. Einfach mal GGG. Nice, Junge. Wie geil. Einfach mal Phoenix bekommen. Easy going. Danke, Jan. Danke, Jan. Mann. Sheesh. Jan, Mann Ihr müsst wissen, ich habe den Chart äh, von Jan bekommen Einem alten Freund Der jetzt aber nicht mehr spielt Vielleicht kennt ihr den noch Unter Brazen is my mate Und ja Der hat mir auf jeden Fall Oh mein Gott, die Warzone Rocket ist halt echt okay äh, Der hat mir auf jeden Fall Den Chart einfach so gegeben Wir werden jetzt einfach mal Kit Phoenix holen und schauen, was da so drin ist. Hier oben: Phoenix, okay. Schwert ist auf jeden Fall auch nice, eigentlich. Ja, die Rüstung. Okay, ja, dann hat man hier noch ein paar Open Abels. Oh, sehr nice, eigentlich. Custom Fragment und Soul Stone sogar. Nice. Bisschen Dust. Ja, kann man machen, ne? Kann man auf jeden Fall machen. <lacht> ich öffne auf jeden Fall jetzt auch noch die Sachen. Ja. Boah, ein bisschen XP, ja. Oh ja, stabil. Dann hier noch, zack. Zack. Und dann noch natürlich ein Immortal Stone. Noch ein Skydrop. Boah, ich habe jetzt so viele Skydrops. Okay, was ist das jetzt? Ah, Ite. Boah! So viel Item XP. Holla die weg. Was macht man jetzt damit? Ah, das landet dann auf meiner Dropzone da, okay. Dann hier noch ein äh, golden Pot. Wird es hier auch noch rein? Ein Seed. Wo habe ich meine Seeds gelagert? Oh ja, nee. Braucht man eigentlich nicht, was ich da bekommen habe. Ich glaube die Seeds sind draußen, aber egal. Dann hier noch. Skydrop mache ich das hier rein ähm, macht den Mystic Timber jetzt noch auf. vielleicht habe ich jetzt ja noch mal mehr Glück oder ich fliege jetzt noch mal kurz in die Drop Zone erstmal Ey, dieser diese Warzone Rocket sag mal ehrlich ist einfach viel zu OP. Okay. ja okay. ah ja ein Custom Name Fragment Book kann man auf jeden Fall sehr gut brauchen ich mal gucken, wie oft ich das holen kann. Alle sieben Tage. Passt. Passt, passt. Ey, okay. der Schwede mit dieser War the rocket rocket katze ja echt überall hinfliegen. Geht ja richtig ab, wie Schmitzkatze. Skydrop. Nehme ich, nehme ich mit. Nehme ich gerne mit. Boah, wenn wir jetzt aus dem Immortis da noch was Gutes rauskriegen. Ja, dann küssi aber. Oh Mist, wir haben gar keine Potions mit, das ist mir gerade aufgefallen. EV. habe ich hier noch welche drin? Ja, sehr gut. ich auch mit einfach mal. Warte ich muss. Ich glaube ich werde krank. Sagen wir gut. Ich ist aber Multi. Egal. Okay. Good luck guys! Okay, Leute, wir sind gleich bei 50. Ich hau gerade meine Maus kaputt, wie ihr es hören können vielleicht. Könnt ihr auch oben sehen. Ich habe eigentlich gar nicht so viele Klicks, aber jetzt habe ich 15 auf einmal. Komm, Leute. Leute, jetzt geht's los, Mann. Ah, uh, crap. Only crap euch dazu. So, das war's jetzt erstmal mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen und unterhalten. Ähm, es wird bald so sein, dass ich einen neuen PC bekomme und auch ein neues Mikro etc. Dann wird die Qualität auch besser. Ich hoffe ihr freut euch drauf. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. tschüss